Heiliger Gott, danke dir sehr, dass heute wir hier zusammenstehen, mein Vater, und dir dienen wollen, Heiliger Gott. Wir bitten dich, nimm uns an, mein Herr, wir sind nicht perfekt, komm zu dir und können nur darauf vertrauen, dass du perfekt bist, du perfekt warst und dass du alles getan hast, damit wir überhaupt vor dir stehen können, damit wir überhaupt zu dir beten können damit wir Hoffnung haben können. In Jesus Christus hast du das getan. Heiliger Gott, wir flehen dich an, bitte. Wirke in unseren Herzen, dass wir heute hier wirklich dir dienen und nichts anderes außer das suchen, mein heiliger Gott. Dass unsere Motive wirklich richtig ausgerichtet sind, dass dir gefällt das, was wir hier tun. Sei es sprechen, beten, singen, zuhören oder all das andere, was wir vielleicht nicht so offensichtlich erkennen gnädigster Gott damit in allem dein Name geehrt wird hier, wir bitten dich auch um die Geschwister, die heute nicht kommen konnten, weil sie einfach schon aus Al Altersbedingungen schwächeln, heiliger Gott oder weil sie einfach nicht wollen oder sonst irgendwelche Gründe, die man haben könnte heiliger Gott, sei es Krankheit oder Leid sei es falsche Herzenseinstellung Gnädigster Gott, bitte segne sie alle, bitte gib ihnen auch heute die Auferbauung, mein Herr, die sie brauchen, die, damit sie wachsen können dir, heiliger Gott. Wir bitten dich, segne sie, segne uns. Amen. Kommen wir kurz zu den Ankündigungen. Am Donnerstag um 9 Uhr findet wieder Gebetstreffen statt. Wer weitere Informationen braucht, bei Paula melden. Ähm, am Samstag haben wir, Entschuldigung, am Freitag, haben wir Jugend um 17 Uhr. Die Gemeindemitgliederversammlung findet heute statt. Also nicht vergessen, nach dem russischen Gottesdienst, die Gemeindemitglieder treffen sich dann. Ähm, am 30. steht die Taufe an. Und dazu jetzt ein bisschen mehr. Wir haben... Wieder die Freude, dass wir ja, neue Leute haben, die Interesse gezeigt haben an der Taufe. Deswegen findet sie ja wieder statt. Und sie haben der, der Rede gehört, der Bibel, wo, wie zum Beispiel Paulus, als er aufrufte und sagte, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Das hat Paulus in Apostelgeschichte 22, Vers 16 gesagt, zu den jüdischen Volk. Und auch sie haben diesen Ruf gehört und haben wirklich dieses Verlangen bekommen, sich taufen zu lassen. Es sind heute drei geplant, ich sehe erstmal mal zwei. Ja. Wir werden heute sie nach vorne aufrufen, nachdem wir gesungen haben, und sie werden sich ein bisschen vorstellen. Auch in dem Zusammenhang, weil wir es so pflegen in unserer Gemeinde, dass nach der Taufe wir sie auch in unsere lokale Gemeinde als Gemeindemitglieder aufnehmen wollen und auch deshalb auch ein bisschen kennenlernen wollen und können heute, indem sie ein bisschen von sich erzählen. Aber bevor wir das machen, wollen wir zusammen geordnet rausgehen. Es liegen an dem Podest da drüben äh, Lieder aus. Nehmt euch bitte jeder eins und dann singen wir zwei Lieder. Gut, sind wir wieder alle hier. Ähm, ja, dann wollen wir gleich schon mit den bald zu Taufenden anfangen. Dann fangen wir an mit äh, Ida Jans. Ganz gerne nach vorne kommen. Guten Tag an alle. Ich heiße Ida Jans. Ich gehe seit Geburt an in diese Gemeinde, weil meine Eltern laut, laut, laut, laut. Christen sind und so gut wie jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Seit meiner Kindheit kenne ich die biblischen Geschichten, denn wir lasen immer gemeinsam die Bibel. Als ich klein war, ging ich immer zu den Kinderstunden und als ich etwas älter wurde, half ich meiner Mutter bei den Kinderstunden und besuchte manchmal die Jugendstunden. Bei den Jugendstunden wurde viel über die Buße gesprochen. Mich hat das Thema sehr beschäftigt und ich fing an, nach Antworten bei meiner Familie und in der Bibel zu suchen. Durch das Lesen der Bibel ist mir aufgefallen, dass ich eine große Sünderin bin. Mir ist auch klar geworden, dass Jesus für mich gestorben ist, am Kreuz um mir meine Sünden zu vergeben. Dadurch habe ich auch verstanden, dass die Buße das Wichtigste im Leben eines Christen ist. Denn ohne Buße und Glauben können wir nicht gerettet werden. Ich habe Gott gebeten, dass er mir all meine Sünden vergibt und mein Herz reinigt. Ich habe ihn in mein Herz eingeladen und will nach seinem, leben willen, nach seinem Willen leben. Damit ich weiß, was Gottes Wille ist, habe ich angefangen, die Bibel zu studieren. Nach meiner Bekehrung haben meine Eltern gemerkt, dass ich mir Mühe gegeben habe bei meinen Schwestern und bei meiner Schule. Außerdem haben die auch bemerkt, dass ich gehorsamer wurde. Mein Wunsch ist, dass Gott mich weiterhin verändert und mich auf den richtigen Weg gleitet. Ich würde gerne dieser Gemeinde beitreten und mich im Dienst nützlich machen. Danke Gott, dass du mir den Weg gezeigt hast und mein Herz geöffnet hast und gerührt. Bitte hilf mir auch weiterhin, damit ich deinem Weg folgen kann und dir vertrauen kann. Und bitte hilf mir auch weiterhin, damit ich ein gutes Vorbild für meine Familie, für meine Schwestern und für meine Freunde und mit Kameraden aus der Klasse sein kann. Bitte hilf mir auch weiterhin, damit ich gehorsam sein kann, meine Eltern, und auch helfen kann in Sachen, die mich gebeten werden. Amen. <lacht> Also hallo, also mein Name ist Liana Lichtenberg und ich bin 16 Jahre alt und ich gehe in diese Gemeinde. Also meine Mama nimmt mich mit in die Gemeinde, seit ich ganz klein bin. Ich besuchte auch die Kinderstunde und durfte auch schon in frühen Jahren von Gott hören. Und mit zwölf Jahren kam ich dann ins Jugendcamp, das war 2016, und fing auch an die Jugendstunde zu besuchen und ich lernte dort noch viel mehr über Gott und Jesus dass er für meine Sünden starb. Ich lernte, dass man Buße tun muss und umkehren soll. Doch ich dachte mir, Gott scheint ein ganz cooler zu sein. Er schenkt dir ewiges Leben. Doch dann hat mich eine Person gefragt, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit dem Glauben? Und meine Antwort war stets, ja, Gott scheint ganz nett zu sein, aber wozu brauche ich ihn? Und das war quasi immer so meine Antwort. Das hat sich dann zwei Jahre lang so gezogen. 2018 war ich zu Gast in der Bibelgemeinde Berlin und in der Predigt ging es um die Umkehr und dass man das nicht immer lange auf die Aufschiebebank packen soll und das hat mich geschockt und ich habe darüber nachgedacht, ja stimmt, was ist, wenn ich jetzt sterbe, also vielleicht von einem Auto überfahren werde und ähm, natürlich wusste ich die Antwort, wo ich landen werde, also in der Hölle, aber da wollte ich halt nicht landen. Doch habe ich es trotzdem wieder auf die Aufschiebebank geschoben, da mir zu dem Zeitpunkt der Spaß mit Schulfreunden viel wichtiger war. Sie waren älter und besorgten mir Dinge wie zum Beispiel Alkohol oder den Zugang zu Veranstaltungen, die für mich sehr interessant waren, weil ich selber erst 14, 15 war und da eigentlich gar nicht hin darf. Und dann gab es einige schlechte Ereignisse in meinem Leben, wo Gott mich bewahrt hat. Es gab zum Beispiel mal einen Vorfall, wo ein Junge mit einer geklauten Waffe in unsere Schule kam und da ich den Unterricht früher verlassen hatte, war ich mitten in seinem Schussfeld, ähm, doch nur wenige Sekunden später lag er auf dem Boden und wurde von der Polizei festgenommen. Da sind mir die Worte von der Predigt wieder eingefallen und durch Gottes Gnade hat er meinen Verstand so verändert, dass ich verstanden habe, dass ich Buße tun muss und ihn jetzt brauche und ich nicht mehr aufschieben möchte. Ich brauche ihn als mein Erlöser und Heiland bin nach Hause gefahren und habe gebetet und mich bekehrt nach dieser Erkenntnis. Danach bin ich zu diesen Schulfreunden gegangen und habe ihnen gesagt, dass ich nicht mehr dabei bin, dass ich sonntags in die Gemeinde gehe und dass ich an Gott glaube und auch, dass ich es nicht richtig finde, was sie tun. Das hat mir eine Menge Überwindung gekostet und ich habe Gott darum gebeten, mir neue Freunde zu schenken und er schenkte mir gläubige Freunde, vor allem auch meine beste Freundin Jenny und viele andere. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich hatte früher und habe auch heute noch sehr mit Angst zu kämpfen. Doch es bessert sich durch den Glauben an Jesus. Was sich komplett geändert hat, war die Angst vor dem Tod. Ich freue mich sogar schon auf den Tag, an dem ich beim Herrn sein darf. Mein Herr, danke, dass du gut bist und danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Es ist einfach Gnade, dass du meinen Verstand so verändert hast, dass ich dich als meinen Herrn angenommen habe. Und ich möchte dich auch darum bitten, mir genug Weisheit zu schenken dass ich ein gutes Vorbild sein kann für meine ungläubigen Freunde, Schulkameraden und Familienmitglieder. Amen. Hallo liebe Geschwister, mein Name ist Christina und ich bin 20 Jahre alt. Seit meinem fünften Lebensjahr hat mich meine Mutter regelmäßig zur Gemeinde mitgenommen und so habe ich schon sehr früh von Gott gehört. In der Kinderstunde habe ich immer mehr von Jesus gelernt, habe damals aber noch nicht verstanden, dass es auch eine persönliche Bedeutung für mich hat. Da es in diesem Zeitraum auch mit dem Mobbing in der Schule anfing, verschwieg ich, dass ich zur Gemeinde gehe, aufgrund der Furcht vor weiteren Ausgrenzungen beziehungsweise dass sich diese verschlimmern könnten. Somit fing ich an, regelrecht ein anderes Leben außerhalb der Gemeinde zu führen. Erst nach einigen Jahren begriff ich, dass diese Furcht vor weiteren Ausgrenzungen mich nicht daran hindern sollte, zuzugeben, dass ich in eine Gemeinde gehe und die Bibel lese. Zu meinem Erstaunen haben auch einige Mitschüler darauf positiv reagiert, wobei mir sogar ein paar Fragen dazu gestellt haben. Auf der Oberschule fingen dann einige meiner Mitschüler mit dem Rauchen und Trinken an, wobei auch eins zwei äh, Drogen genommen haben. Und somit hatte ich mit der Angst zu kämpfen, dass ich da vielleicht auch hineinfallen könnte und mich von Gott abwenden könnte. Und dementsprechend stellte ich mir dann auch die Frage, wie kann ich mir sicher sein, dass ich standhaft genug bin und nicht in meiner Schwachheit aufgeben werde. Kurz darauf erhielt ich dann von meiner Mutter einen Kalender von dieser Gemeinde, worin ich dann den Bibelvers Jesaja 41,10 auffand. In diesem steht geschrieben, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die Rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Diesen Vers habe ich jeden Tag bis zum heutigen Tag immer mit mir mitgetragen. Er ließ mich immer daran erinnern, dass ich nie alleine bin und dass gerade in meiner Schwachheit Gott mir Stärke geben wird. Dies gab mir dann zwar auch Halt, aber irgendwie verstand ich auch, dass mir dennoch etwas fehlte. Erst im Februar letzten Jahres, als meine gesundheitlichen Probleme anfingen, fing ich an zu begreifen, was mir fehlte. Ich verstand, dass das Leben schneller vorbei sein könnte, als man es erwarten würde und dass ich vorher ohne Gott gelebt habe. Ich habe verstanden, dass ich bisher keinen Nutzen für Gott hatte und dass ich im Prinzip einfach nur für mich dahin habe. Ich fing an, die Bibel regelmäßiger zu lesen und erkannte, dass ich Gott in meinem Leben brauche. Im Psalm 32,5 steht geschrieben, Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Ich erkannte auch meine Schuld vor Gott und bekehrte mich im Juli letzten Jahres. Ich fiel abends in meinem Zimmer auf die Knie und mit Tränen in den Augen bekannte ich ihm alle meine Sünden und meine Schuld und bat ihn um Vergebung und Hilfe. Ich spürte danach, wie regelrecht eine schwere Last von meinen Schultern genommen wurde. Ich fühlte mich erleichtert. Meine Sicht auf die Dinge im Leben haben sich auch verändert. Und ich fing auch, mich selber an. Ich fing auch an, mich selber in einem anderen Licht zu betrachten. Beispielsweise achtete ich mehr darauf, wie ich in verschiedenen Situationen zu reagieren habe, beziehungsweise, dass ich mehr darauf achtete, was Gott von mir möchte, was ich tun sollte und nicht, was ich von mir selber möchte. Und so wie auch in Sprüche 3, 5 bis 6 geschrieben steht, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und so wird er deine Pfade ebnen. So möchte auch ich dem Herrn in allem Vertrauen und dienen bis zum Ende. Danke. Mein Gott, ich danke dir für diesen heutigen Tag. Ich danke dir, dass du mich hast erkennen lassen, dass ich dich im Leben brauche. Ich danke dir auch dafür, dass du meiner Familie Geduld geschenkt hast, die sie mir gegenüber erwiesen haben. Ich danke dir auch für deine Geduld, die du mit mir hattest. Du weißt, was ich für eine Lebensweise vorher geführt habe. Und ich danke dir, dass du mich hast erkennen lassen, dass ich diese ändern muss. Ich bitte dich auch, führe mich auf meinen weiteren Wegen, schenke mir Kraft und Weisheit, dass ich dir dienen kann und bitte beschütze mich auf allen Wegen. Ich danke dir für alles, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. danke euch dreien, dass ihr euch ja hier so geöffnet habt und doch so private Sachen einfach nur mutig genug wart, das hier so erzählen vor so vielen Leuten. Und möge Gott euch weiterhin segnen auf euren Wegen und auf dem Geistlichen voranschreiten, wachsen, manchmal wahrscheinlich auch fallen, aber auch da muss, soll, möge euch Gott segnen, dass ihr dann halt wie der Gerechte aufsteht und weitermacht. Ja, Gott sei Dank. Lasst uns nochmal beten für unsere Täuflinge und dann kommen wir zum Gebet, äh, zu der Predigt. Heiliger Gott, ich danke dir sehr, dass wir heute ja, diese drei Mädels hier hatten. Heiliger Gott, die wirklich dir nachfolgen wollen, die mutig genug waren, hier vor doch einigen Leuten, mein Herr, zu erzählen, was sie durchlebt haben, Heiliger Gott. Danke dir, mein Vater, dass du dich ihnen zeigtest, dass du, mein Vater, sie nicht der Welt gegeben hast, Heiliger Gott, dass du sie diese Jahre geschützt hast, gezogen hast, Heiliger Gott, und dass sie ja, wirklich Zuflucht und Rettung in dir gefunden haben, Heiliger Gott, die Hoffnung in dir gefunden haben und gesehen haben oder immer noch sehen, Heiliger Gott, dass du, mein Vater, ein schönes Leben bietest, Heiliger Gott. Dass das nicht im Vergleich steht zu dem, was uns die Welt bietet. Schon seit Anfang an, schon seit Kindheit an haben die das erkannt, Heiliger Gott. Und wir danken dir dafür, bitten dich, segne diese Schwestern, Heiliger Gott dass sie wirklich mit deinen Segen voranschreiten im Prozess der Heiligung, dass sie wirklich danach streben, dir wohlgefällig zu sein in allmöglicher Furcht vor dir, heiliger Gott, und Liebe zu dir. Segne sie bitte, rüste sie mit allen Attributen aus, die, die wir so brauchen, heiliger Gott, als Christen. Ja, segne sie bitte, wirke durch den Heiligen Geist in ihnen, mein Herr, dass sie ja, einfach wohlgefällig durchs Leben gehen und dir ein gutes Zeugnis sind. Gelobt seist du, gnädigster Gott. Amen. Ja, ein Erweckungsprediger und ein Mann Gottes des 17. Jahrhunderts, Jonathan Edwards, er hatte in seinen jungen Jahren, ich glaube so mit 17 oder 16 Jahren, Beschlüsse für sein Leben festgelegt. Beschlüsse, die sein gesamtes Leben kennzeichnen sollten. Prioritäten und Prinzipien, die sein Leben ausmachen sollten. Und eines dieser ersten Prinzipien, die er für sich festgelegt hat und alle anderen Prinzipien, die darauf folgten, bauten auf diesem ersten Prinzip mit auf. Und ich will euch dieses erste Prinzip, diesen ersten Entschluss vorlesen. Prinzip Nummer eins, Entschluss Nummer eins diesen, dieses jungen Mannes, er sagt von sich, ich bin entschlossen, das zu tun, was am meisten zu Gottes Ehre und zu meinem eigenen Besten und zu meiner Freude dient. Dies will ich mein Leben lang tun, ohne Rücksicht auf meine Zeit, sei es jetzt oder unzählige Jahre von hier an. Ich bin entschlossen, das zu tun, was für meine Pflicht halte, was am besten ist und allgemein der Menschheit zum Vorteil dient. Ich bin entschlossen. Dies zu tun, ganz gleich, was für Schwierigkeiten mir auch begegnen, seien es noch so viele, seien es noch so große. Und das zweite Prinzip, es baut genauso ebenso auf diesem ersten Prinzip mit auf und er schließt dort an und sagt, ich bin entschlossen, beständig danach zu streben, neue Erfindungen und Vorrichtungen ausfindig zu machen, um die oben erwähnten Dinge zu erreichen. Dieser Mann, er war vereinnahmt davon, Gott in all diesen Dingen zu ehren, sein gesamtes Leben dem Herrn zu widmen und alles, was er tut, baut darauf auf und ist darauf ausgerichtet. Und was gibt es noch für Personen, die ein eindrucksvolles Leben und eindrucksvolle Prioritäten im Leben hatten? Ja, es war auch der Apostel Paulus. Er sagt in den, äh, zu den Philippern im Philipperbrief folgendes, und hier ist eine kurze Zusammenfassung in eigenen Worten, er sagt dort, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Deshalb, solange ich hier auf der Erde lebe, werde ich die Arbeit tun, die Früchte trägt. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste, doch ihr braucht mich noch. Und deshalb bin ich davon überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf Erden bleibe, Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ein Mann Gottes mit klaren Prinzipien, mit klaren Zielen auf die Ewigkeit ausgerichtet. Auch Jesus Christus sagte, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nun, was ist dein höchstes Ziel auf dieser Welt? Was ist deine höchste Bestimmung? Warum lebst du heute hier? Wofür lebst du? Was würdest du antworten, wenn dein Pastor oder dein Hauskreisleiter dich fragen würde, was dein Zweck ist, warum du lebst? Was würdest du sagen, wenn deine ungläubigen Freunde in der Schule dich fragen würde, Wofür lebst du? Was würdest du ehrlich zu dir selbst sagen, wenn du dich selbst fragen würdest, wofür lebst du? Und wir sagen so ganz oft, ich lebe zur Ehre Gottes. Aber was heißt das eigentlich in deinem Leben praktisch? Wie praktizierst du das? Wie sieht es aus in, in der Verwendung deiner Zeit, in deiner Ziele, deiner Prioritäten, deines Tagesablaufs, deiner, de, deiner gesamten Woche? Wie praktizierst du das? Was ist dein höchstes Ziel? Was ist das, wo, wofür du sterben würdest? Ich möchte dich heute dazu entfachen, ein Leben in brennender Leidenschaft für den Herrn zu führen. Ja, die, der Titel dieser Predigt ist eine Leidenschaft für Gottes großen Plan. Und wir wollen diese, diese große Leidenschaft für Gottes großen Plan anhand eines Mannes aus der Bibel uns betrachten. Und das ist Nehemiah. Lasst uns nach Möglichkeit gemeinsam Gottes Wort aufschlagen im Nehemia Kapitel 1. Das Buch Nemia im Alten Testament, Kapitel 1. Lasst uns das Wort Gottes, Nehemia 1, gemeinsam lesen. Gott sagte Nehemia folgendes, Nehemia Kapitel 1, Ab Vers 1. Dies ist die Geschichte Nemias des Sohnes Chachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großen Unglück. Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin, weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Herrn Gottes Himmels und sprach, Ach Herr, du Gottes Himmels, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade, den bewahrt, die ihn lieben, und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken, und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels. Deine Knechte, mit denen ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbeschwörungen nicht befolgt haben, die du... Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt er aber um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch Deine große Kraft durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Soweit der Text in Nehemiah, Kapitel 1. Wir wollen uns heute Morgen die ersten vier Verse gemeinsam anschauen. Mehr werden wir hier nicht schaffen. Eine Leidenschaft für Gottes großen Plan. Wir sehen hier einen Mann Gottes, der eine Leidenschaft hat für Gottes großen Plan. Nun, Und was ist der Kontext dieses Buches Nehemia? Worin, in welcher zeitlichen Zeit ist dieses Buch geschrieben, in welcher Zeit befindet sich Nehemia? Wir lesen, wir lesen in diesem Buch Nehemia von einem Le äh, Lebensbericht, von einer Biografie von diesem Mann, der einen Plan hatte, Gottes Plan zu verwirklichen. Er wollte diese Mauern oder diese Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Das waren Mauern, die niedergerissen waren, die durch Feinde niedergerissen worden sind. Die weggeführten, die zurückgeführten Juden, die in dieser Stadt lebten, die hatten eine große, große Last, ihnen wurden Steuern aufgelegt. Es, ja, diese Mauern hatten Risse gehabt, sodass Feinde in diese Stadt in, immer wieder eingekehrt sind und sie wurden unterdrückt. Und es ging natürlich auch geistlich unglaublich miserabel. Dieser Mann, er war aber nicht nur sehr davon vereinnahmt, die Mauern einfach wiederherzustellen, das heißt, es waren nicht nur Luxusprobleme, sondern dieser Mann Gottes, er hat ein besonderes Anliegen, diese Menschen geistlich wiederherzustellen, diese Menschen geistlich wieder aufzubauen. Und das ist auch das, ja, das, das, der Grundinhalt seines Gebets. Er betet nicht für die Mauern in diesem Gebet in erster Linie, sondern er betet, für ihre Beziehung zu Gott. mehr er war ein Diener im engen Kreis des Königs, das heißt, er war ein Mundschenk. Und ein Mundschenk war nicht jemand, der einfach nur Wein, Wein trinkte und dann irgendwie den ausspuckte und dann bestätigen konnte, ob der Wein gut ist oder schlecht ist, ob der vergiftet ist oder nicht vergiftet ist. Ein Mundschenk war ein enger Berater des Königs. Er war ein gewisser persönlicher Referent des Königs. Er hatte eine enge und vertraute Beziehung zu diesem König. Er hatte eine wirklich sehr besondere berufliche Stellung und man könnte vielleicht annehmen, dieser Mann hatte alles, was er wollte, aber er war doch nicht zufrieden gewesen. Er hatte einen wirklich guten Beruf, aber er war nicht zufrieden, weil er hatte einen größeren Plan mit seinem Leben, ein größeres Ziel mit seinem Leben und eine größere Leidenschaft und das war die Leidenschaft und die Sorgen die auch Gott teilt, um sein Volk. Da, wo Menschen von ihm abgekehrt sind und in Sünden leben, das war seine eigentliche Sorge. Er hätte jeden Grund zu sagen, ich bin hier in diesem Beruf und ähm, ich kann hier auch nicht so einfach weg, schick doch jemanden dort zu diesen Juden. Er selbst möchte diesen Juden helfen, er hat eine Sorge um sie. Und so sehen wir dieses Buch neben mir, wo er diese Sorge auch wirklich, ähm, ja, dieser Sorge nachgeht. Er möchte diese Juden in, diesem, in Jerusalem wiederherstellen. Und er beginnt seinen Plan und seine Leidenschaft mit dem Gebet. Mit dem Gebet für dieses Projekt. Und egal, was wir in unserem Leben haben, egal womit wir immer wieder beginnen, es beginnt immer wieder mit einer Leidenschaft für etwas. Nehemiah, er war kein Priester. Er war kein Prophet, er war auch kein Schriftgelehrter, er war ein einfacher Mensch, der einfach nur eine Leidenschaft hatte für die Menschen. Er wurde zum Diener und zum Leiter des Aufbauprojektes, aber er war kein geistlicher Leiter, er war einfach nur ein Diener Gottes. Er hatte Sorgen um diese Menschen, die dort in Jerusalem waren und sind. Nun, das Volk, es wurde in drei Zügen nach Jerusalem zurückgeführt und Nehemiah, er berichtet von dieser letzten Rückführung und ähm, in dieser letzten Rückführung wurde in dieser Stadt Jerusalem schon sehr viel wiederhergestellt, aber die Mauern waren noch nicht wiederhergestellt und das wird in Nehemiah berichtet. Die Mauer wird wieder fertiggestellt, der, der Tempel wird wiederhergestellt, und nachdem all das wiederhergestellt ist, kommt Ruhe in dem Volk ein und sie beginnen auch wieder mit dem Gottesdienst. Das ist eigentlich das eigentliche Ziel von Nehemiah, dass sie den Gottesdienst wieder beginnen, dass sie zu Gott beten, dass sie sich gemeinsam wieder versammeln und in sein Wort schauen. Nehemiah, er ist ein treuer Mann Gottes, der sich von Gott gebrauchen lässt, um seinem Volk zu dienen. Und das Erste, was wir in diesen ersten vier Versen sehen, ist, Nimir hat ein tiefes Interesse für seinen Nächsten. Das Erste, was wir in diesen ersten vier Versen sehen werden, er hat ein tiefes Interesse an seinem Nächsten. An jeder Weg, er beginnt mit einem persönlichen Interesse. Ist es nicht so? Egal womit wir beginnen, egal welche Arbeit wir tun, wir haben ein persönliches Interesse, wir haben ein Ziel, etwas zu erreichen und erreichen. Nimias Ziel war, das Interesse an Gottes Plan, an Gottes Willen, diesen wirklich zu tun. Und was ist Gottes Wille, was ist Gottes Plan? Gottes Wille und Plan ist, dass jeder Mensch eine persönliche Beziehung zu ihm führt, dass jeder Mensch gerettet wird, dass jeder Mensch Wiederherstellung seiner Beziehung zu Gott erfährt und Ruhe in ihm findet. Und dieser Plan, er kann bei dir persönlich beginnen, wo du Jesus kennenlernst, wo du deine Beziehung wieder zu ihm herstellst, wo Gott bereits in dir Wiedergeburt vollbracht hat, wo du ein neues Leben erhalten hast und es beginnt ab dem Punkt, wo du dann dich entschließt, deinem Nächsten zu dienen. Wir beginnen uns als Gläubige, als wiedergeborene Menschen, als wiederhergestellte Menschen, dem Geist Gottes auszusetzen wir lesen sein Wort, wir tun es, wir beten, wir besuchen die Gemeinde, wir hören auf sein Wort, wir tun sein Wort. Wir fangen an, so zu denken, wie Gott denkt und ja, auch unsere Pläne, unsere Pläne werden genau die gleichen, wie, wie Gottes Pläne sind. Wir versuchen, unsere Gedanken an Gottes Gedanken anzupassen. Unsere Wünsche verändern sich, unsere Ziele verändern sich und werden zu den Wünschen und Zielen Gottes. Genau das hat niemir gemacht. Er hat eine tiefe Gemeinschaft zu Gott und aus dieser tiefen Gemeinschaft zu Gott kamen diese Pläne und Ziele, die er für sein Leben festsetzte. niemir war dieser königliche Vorsteher des Königs, doch er blieb dort nicht stehen. Er hatte ein größeres Ziel mit seinem Leben. Und das war Gott und seinem Volk zu dienen. Seinem Volk zu dienen. Das Interesse zeigt sich auch in seiner Sorge um das Volk. Er betet für das Volk. In ihm brannte diese Leidenschaft, diesen Menschen wirklich zu dienen. Und nun, Nehemiah, er hätte alle Möglichkeit zu sagen, Gott, sende jemanden anders nach Jerusalem. Nehemiah, er war dort, in der Königsburg Susan und es war ihm nicht so einfach möglich aus dieser Königsburg hinwegzugehen nun warum er war der Mundschenk des Königs er war ein gewisser Sklave Knecht des Königs man könnte sagen er war Beamter gewesen er konnte nicht einfach aus seinem Beruf hinaus und hinweg er hätte jegliche Gründe zu sagen gott da ist eine not sende jemanden dorthin aber Nehemir bleibt dort nicht stehen. Er sagt nicht Gott, sende jemanden, sondern sende mich, gib mir Möglichkeiten. Da, wo es aussichtslos erscheint, hat Nehemir dafür gebetet, dass er selbst gesendet werden kann. Er hat nicht wie Mose gesagt, Herr, sende aber nur nicht mich. Er sagt zu Gott, sende mich zu diesem Volk. Lass mich lass doch deinem knecht gelingen geben und gib barmherzigkeit er wollte gott wirklich dienen und er hat sich nicht darauf verlassen dass andere das tun er hat nicht dafür gebetet dass andere auf die neuen menschen zugehen er hat darum gebetet dass er die möglichkeiten hat dem nächsten zu dienen er ließ sich als ein kleines schwaches werkzeug von gott benutzen lass es mir gelingen Gib mir Barmherzigkeit. Ja, es hat einen tiefen, tiefen Drang nach dem Reich Gottes. Wir lesen von keiner Spur von Egoismus in seinem Leben. Er möchte dem Nächsten dienen. Und dieser, dieser Königspalast, Susan im Vers 1, was wir sehen, es war eine königliche Residenz des Königs. Dort ist der König mit all seinen Sklaven und Mitarbeitern in den Monaten des Winters, wo es ein bisschen kühler wurde, hingereist, weil es dort angenehmer war, weil es dort angenehmer war, die Zeit über den Winter dort zu bewohnen. Nemir ging es wirklich gut. Er hatte ein sicheres Leben, ein sicheres Einkommen, ein sicheres Haus. Ihm ging es vollkommen gut. Er hatte alles, was er brauchte und wisst ihr, er war doch nicht zufrieden. Er war doch nicht zufrieden, weil er nicht für das Hier und Jetzt lebte, nicht für den Genuss dieser Welt lebte, sondern für das Zukünftige, für das, wofür auch Jesus lebte. Und so auch die Frage an dich, wofür lebst du heute? Was ist dein Ziel in deinem Leben? Worauf schaust du hin? Was ist deine Ausrichtung in diesem Leben? Nemea hatte keine Möglichkeit, aus dieser Königsburg herauszugehen und einfach mal kurz Urlaub zu machen. Das war sicherlich, hat sich immer irgendwie schwer gestaltet. Aber er hatte eine Sache, eine Möglichkeit, und wir lesen das in Vers 2, dass da der Bruder von ihm, Hanani, zusammen mit anderen jüdischen Gefährten aus Jerusalem zurückkehrten und ihm berichteten. Das heißt, er hatte keine Möglichkeit, selbst zu reisen, aber er hatte die Möglichkeit, sich zu erkundigen, bei anderen, die dort waren, wie es denn wirklich in Jerusalem gerade zu sich geht. Und so kommen diese Brüder zurück und bringen ihm Kunde davon, wie es dort in Jerusalem ist. Lesen wir nochmal Vers 3. Sie sprachen zu mir, die übrig geblieben, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Und die Mauern Jerusalems Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuern verbrannt. Es ist so, als wenn Nemir zu seinem Weggefährten, zu jemandem, der auch Christus sagt, Mensch, wie geht es dir, wie geht es eurer Gemeinde gerade, wie sieht es dort aus? Und diese Gläubigen, der Bruder, er berichtet jetzt von Jerusalem. Die Mauern sind niedergerissen, sie sind in großem Unglück und Schmach. Nun, wenn wir das Buch Esra noch dazu nehmen und das Buch Esra uns mit betrachten, dann können wir noch ein bisschen mehr Einblick in den Zustand dieses Volkes sehen. Und wir sehen zum Beispiel, dass nicht nur die Mauern irgendwie schlecht waren, das war kein Luxusproblem, sondern sie hatten viele Probleme. Die soziale Lage des Volkes war ein Bedrängnis. Aufgrund dieser ständigen Unterdrückung durch fremde Nachbarn, die eingedrungen sind, die wirtschaftliche Lage des Volkes war wegen dieser hohen Steuerlast in Bedrängnis, die immer wieder auf sie bürdete. Und auch der geistliche Zustand, er war marode. Sie waren wirklich, sie sind von den Geboten des Herrn abgekommen. Sie haben die Gebote des Herrn verlassen und sie haben in Unreinheit gelebt. Es ist weitaus mehr als nur ein Luxusproblem gewesen. Diese Gläubigen, sie waren in großer Schmach. Und diese Männer, sie kommen zu Nehemiah und sie bringen ihm ein Spiegelbild. Sie bringen ihm ein Spiegelbild, wie es den Menschen wirklich geht. Nehemiah erkennt diese Juden nicht alle persönlich, aber er fragt trotzdem, wie es ihnen geht. Er interessiert sich nicht für den oder einen, den anderen, den er vielleicht kennt aus dieser Gruppe, sondern sagt, wie geht es der gesamten Gemeinschaft? Wie geht es der gesamten Gemeinde, nicht einer kleinen Gruppe, nicht irgendwelchen Verwandten, sondern wie geht es allen? Zeige auch du Interesse am Nächsten. Zeige auch du Interesse, überwinde dich, geh auf neue Leute zu. Interessiere dich für deinen Nächsten. Wie geht es dir wirklich heute? Wofür kann ich bei dir beten? Weil du hast ja mal erzählt, wie geht es da voran? Gehe nicht nur zu den Leuten, die du bereits kennst, zu denen du bereits guten Kontakt hast, wo du dich bequem fühlst, sondern interessiere dich für alle Menschen aus der Gemeinde. Und glaub mir, besonders die Besucher brauchen einfach, dass wir sie aufnehmen und mit ihnen sprechen. Menschen, die noch nie hier waren, die niemanden kennen, geh auf neue Menschen zu. Interessiere dich für deinen Nächsten. Wisst ihr, Nimir, er war jemand, der sich einer Realität bewusst war. Ihm war die Realität Gottes bewusst gewesen. Er war ein Mann, der klare Prinzipien hatte und der auf diese Welt mit Gottes Augen schaute. Der verstand, dass jeder Mensch, der auf dieser Welt hier lebt, entweder ein Leben für Gott führt oder ein Leben für den Satan. Das ist unwiderstreitlich so. Entweder dieser Mensch wird, für seine Sünde bezahlen müssen und er ist versklavt in der Sünde und durch, ähm, durch die Versuchungen des Teufels immer wieder versucht, in Sünde zu fallen oder er dient Gott dadurch, dass Jesus ihn gerettet hat. Und deshalb, wenn wir aus dieser Brille heraus auf die Menschen schauen, dann interessieren wir uns für alle Menschen und nicht nur für diejenigen, die wir bereits gut kennen und mit denen wir gut, äh, guten Kontakt bereits haben. Schau auf die Menschen, so wie Gott sie sieht. Interessiere dich für das geistliche Wohl deines Nächsten. Interessiere dich für die Rettung deines Nächsten. Sei dir bewusst, dass Ungehorsam und die Ferne Gottes immer zu, zu, äh, wirklich zu einem miserablen Zustand in deinem Leben führen wird. Abkehr von Gott wird immer einen Fluch über dich bringen. Du wirst kein Gelingen in deinem Leben haben. Und das Schlimme von all dem ist, dass du sterben wirst in deiner Sünde. Wenn Jesus nicht dein Retter ist, wenn Jesus nicht dich wiedergeboren hat und dir dich gerechtfertigt hat und du keine bedingungslose Nachfolge mit ihm führst, dann wirst du kein fröhliches Leben mit ihm führen können. Vers 4 sehen wir, was die Nachricht mit Nehemia machte, als er wirklich verstand, wie es den Juden geht. Das heißt, er hat wirklich sich interessiert, wie geht es den Juden. Er fuhr, er fuhr diese Kunde und er war tief getroffen von dieser Botschaft. Vers 4 sehen wir, dass er sich setzte, er weinte, er trug Leid, er fastete, er betete für dieses Volk. Die Nachricht, er machte etwas mit ihm. Es steckte etwas dahinter, weil er verstand, was es bedeutet. Er verstand, wie es ihm wirklich geht. Es waren geistliche Probleme dieses Volkes. Und wir sehen, dass er in Trauer sitzt, als er diese Nachricht hörte. Er hatte eine wirklich ernsthafte Sorge um das Volk. Nun, habt ihr eine ernsthafte Sorge um, um, um deine Geschwister? Nun, unsere Sorge geht Weitaus sehr, sehr nah, wenn es um unsere Angehörigen geht, um unsere Familienmitglieder. Und ja, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns um unsere Familienmitglieder kümmern. Aber es ist auch wichtig, auf den Nächsten in der Gemeinde zu schauen. Auf den Nächsten auf der Arbeit zu schauen, der den Herrn nicht kennt, der in Sünde lebt, der die Gnade Gottes ebenso benötigt. Lasst uns nicht nur auf uns selbst schauen, lasst uns auf die Welt schauen, wie Gott sie wirklich sieht. Auch Jesus, er hatte Gefühle der Trauer und hat auch geweint, als er auf Jerusalem schaute. Er kam nach Jerusalem und er weinte über sie. Er beweinte die Menschen, weil sie die Rettung in ihm nicht suchen. Gott, er möchte jeden einzelnen Menschen retten. Gott ist nicht ein Gott, der sich verschließt für Rettung. Gott sagt, jeder der kommt zu mir, ertrinke vom des äh, Lebenswasser umsonst. Kein Mensch ist zu, diesem, zu dieser Einladung verschlossen, sondern jeder Mensch ist offen, darf kommen, um Jesus anzunehmen, Jesus als den Herrn zu bekennen. Kein Mensch darf oder kann nicht zu ihm kommen. Es kann nur derjenige nicht zu ihm kommen, der nicht an ihm glauben will oder der an seiner Sünde festhält. Kommen in dir Gefühle der Trauer, wenn du darüber nachdenkst, dass dein, dein Mitmensch in einem geistlichen, miserablen Zustand liegt? Bist du traurig, wenn du hörst von deinen ungläubigen Kollegen, dass er nicht im Glauben liegt? Ist dir die Realität Gottes bewusst? Wisst ihr, wenn, wenn dir diese Realität Gottes nicht bewusst ist, dann denkst du zu wenig über die Hölle nach. Dann ist dir die Hölle nicht mehr real. Dann, wenn uns die Hölle nicht mehr real ist, dann haben wir keine Sorge mehr darum, wie es unserem Ungläubigen, Bekannten und in unserem Umkreis geht. Die Menschen um dich herum, sie leben ewig. Es gibt keinen Menschen, der nicht ewig lebt. Du lebst ewig. Deine Eltern leben ewig. Alle leben ewig. Nicht hier auf dieser Welt, aber in der Ewigkeit. Und wisst ihr, ich habe selten so viele Tränen in der Predigtvorbereitung verloren als bei dieser Predigt. Weil ich musste immer wieder an meine Eltern denken, die, die nicht im Glauben stehen, die den Herrn nicht kennen, die aber auch noch von vielen Problemen übereilt werden und in Sorgen und Trauer und Depressionen stecken, die den Herrn brauchen, aber ihn nicht wollen die vielleicht noch ein kurzes Leben führen werden aufgrund verschiedenster Herausforderungen und gesundheitlichen Problemen. Sie brauchen den Herrn. Ein jedes gemeinsame Lächeln, es wird zur Trauer sich verwandeln, wenn sie den Herrn nicht anerkennen. Ein jedes gemeinsame Lächeln, eine jede gemeinsame Freude wird sich in Schreien nach Befreiung verwandeln, weil sie in ewiger Pein leiden werden müssen, und für ihre Sünde bezahlen werden müssen. Egal, wie sehr du deine Nächsten liebst, sie brauchen Buße. Sie müssen Buße tun. Sie müssen umkehren und das freiwillig aus eigenem Entschluss und aus eigener Erkenntnis, dass sie Sünder sind. Wenn Jesus nicht ihr Herr und Retter wird, wenn Jesus nicht dein Herr und Retter wird, wenn du Jesus noch nicht als den Herrn und Retter kennst, dann steht dir eine unglaublich, schreckhafte, schreckliche Zukunft bevor. Und diese Zukunft kann so schnell Realität werden, als du nur schauen kannst. Wir sprechen und wir leben als sterbende Sünder und sprechen zu sterbenden Sündern. Als sterbende Menschen sprechen wir zu sterbenden Menschen, als sündige Menschen zu sündigen Menschen. Es gibt keinen, der besser steht, wenn wir besser sind, dann sind wir es nur aufgrund der Gnade Jesu, die uns zugesprochen sind. Und ich hoffe, du erkennst das und dir ist das bewusst, dass du von dieser Gnade, die du erfahren hast, diese Gnade weitergeben willst. Alle Menschen um dich herum brauchen Gnade. Sie müssen gerettet werden vor dem zukünftigen Gericht. Ist dir die Realität Gottes bewusst? Ist dir bewusst, dass Jesus weitaus mehr über die Hölle sprach als über den Himmel? Ist dir bewusst, dass er weitaus mehr darüber sprach, wo ein Mensch landet, wenn er ihn ablehnt, als dahin, wo er der Mensch landet, wenn er ihn annimmt? Die Warnung ist ernstlich, die Hölle, sie ist vollkommen real. Und der Satan, er möchte nicht, dass wir über die Hölle nachdenken. Er liebt es, wenn wir sagen, die Hölle gibt es nicht oder wenn wir anfangen, das zu glauben, dass es sie nicht gibt. Er liebt es, weil wir anfangen, die Realität Gottes aus den Augen zu verlieren. Ich will dich dazu ermahnen, ermutigen, richte deinen Kompass wieder neu auf Gott aus. Hör auf, in deinem Leben ein christliches Larifari zu leben. Ein Leben, das einfach für das Hier und Jetzt lebt und äh, wo du vielleicht... Ähm, er sagt, dem Herrn muss ich nicht mit ganzem Herzen dienen, es reicht ja, am Sonntag in der Gemeinde zu sein. In der Woche kann ich ein anderes Leben führen. In der Woche, in der Schule kann ich derjenige sein, der ich bin und am Sonntag bin ich dann derjenige. Sei mit deinem ganzen Herzen in der Nachfolge des Herrn und hab die Leidenschaft, Gott zu dienen und seinen großen Plan zu verkündigen. Suche Zuflucht im Gebet zu Gott. Das ist das, was Nehemiah tat, Vers 4. Wir sehen, dass er Zuflucht im Gebet zu Gott suchte und fand. Was ist deine tiefe Leidenschaft in diesem Leben? Und stell dir vor, Gott stellt dir heute eine Frage. Und nicht als wenn Gott diese Frage stellen sollte oder müsste. Aber ich will dich herausfordern, wenn Gott dich heute die Frage stellt, Wieso er dich heute noch am Leben lassen würde? Warum, was willst du antworten, wenn Gott dich fragt, wieso soll ich dich heute noch am Leben lassen? Wieso solltest du noch fünf Jahre leben, zehn Jahre oder vielleicht noch zehn Stunden? Sag es mir. Ich will, dass du deine Motive prüfst. Warum sollte Gott dich heute noch am Leben lassen? Wisst ihr, meine Oma mit rund 81 Jahren, sie war in einer Situation gewesen, in der sie vor einigen Jahren dachte, es sei jetzt Zeit, zum Herrn zu gehen. Sie war in einer Situation, in der es ihr gesundheitlich so schlecht ging, dass sie bereits im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fuhr. Und ihr gingen viele, viele Fragen durch den Kopf und sie war sehr, sehr betrübt über ihren Zustand. Sie war ein Trauer gewesen, dass sie dachte, jetzt ist vorbei die Zeit hier auf dieser Erde. Es ist vorbei mit der Zeit hier und sie werde jetzt den Herrn schauen. Und wüsst ihr, was ihr Wunsch war? Wüsst ihr, warum sie traurig war? Ich war unglaublich erstaunt darüber, als ich erfuhr, warum sie so traurig war. Und was denkt ihr, warum sie traurig war, als sie verstand, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird? Es war nicht der Grund gewesen, ich will noch Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen. Es war nicht ihr Wunsch gewesen, vielleicht, oder vielleicht würdest du das heute sagen, ich will noch heiraten, ich will noch einen Ehemann haben, ich will Ehe führen, ich will Kinder haben. Oder ich will noch meine Pension genießen. Ich will noch ein Haus bauen und ich will die Welt bereisen. Wisst ihr, was ihr Ziel dieses Lebens war? Wofür sie lebte und was ihre Trauer war, wenn sie jetzt heute stirbt? Sie sagte, wenn ich nicht mehr bin, wenn ich heute aus dieser Welt gehe, wer betet für meine Tochter? Meine Mutter, wer betet für meinen Schwiegersohn, das ist mein Vater? Die nicht im Glauben stehen und die den Herrn noch nicht kennen, wer betet für sie, wenn ich nicht mehr bin? Dass sie gerettet werden und den Herrn erkennen, wer betet für sie? Wisst ihr, das ist das, wofür sie lebt und Gott hat ihr weitere Jahre geschenkt. Bis heute noch heute, wo sie heute immer noch leben darf, darf sie für diese Menschen noch beten, solange sie lebt. Die Frage an dich, wofür lebst du? Was ist deine Leidenschaft in diesem Leben? Was ist das, wofür du betest und lebst? Woraufhin lebst du? Das Gebet für deine Nächsten, es ist nicht umsonst. Gott wirkt an deinen Nächsten. Und vielleicht siehst du die Frucht nicht immer sofort, aber Gott wird wirken. Gott wird wirken. Wofür lebst du in diesem Leben? Wofür betest du? Was ist deine, Großes, deine große Leidenschaft in diesem Leben? Was ist dein großer Plan? Wir sehen hier in Vers 4, Nehemiah setzte sich, er betete, er war voller Trauer. Und er suchte seine Zuflucht im Gebet. Wir beten so oft für zeitliche und begrenzte Dinge in unserem, in unserem Leben, ja um weltliche Dinge, die von keiner Ewigkeitsrelevanz ist. Und ja, es gibt viele Gebete, die wichtig sind. Wir beten für Gesundheit, wir beten für unsere Prüfungen, aber wir haben immer wieder im Hinterkopf, es gibt etwas, was noch weitaus wichtiger ist, der Dienst an unserem Nächsten und für die für die Bekehrung unserer ungläubigen Bekannten. Wohin investierst du deine Kräfte, deine Emotionen, all deine Zeit? Wohin lebst du? Frag dich das ehrlich. Wohin investierst du deine Ressourcen, die du hast? Wie dienst du deinem Nächsten heute? Was ist deine große Leidenschaft? Nimir hat eine große, große Trauer darüber, über die gravierenden Probleme dieser Juden mit ihrer Nachfolge mit Gott. Er betet darum, dass sie wieder in Anbetung fallen, dass sie wieder Buße tun, dass sie wieder zurückkehren zu dem Herrn und ihm nachfolgen, dass sie in Reinheit wandeln. Und das ist das, was Gott auch schenkte, wenn wir im Verlauf dieses Buches dieses Buch lesen, dann sehen wir, dass Gott das auch schenkte. Ab Kapitel 8 sehen wir, dass das alles wiederhergestellt ist. Die Mauern stehen wieder und das Wort Gottes wurde wieder gepredigt. Das Wort Gottes wurde wieder gehört und verstanden und angewendet. Das Wort Gottes wurde angenommen und sie beugten ihre Herzen und begannen wieder reine Sache mit Gott zu tun. Da wo wir treu sind, wird Gott uns auch wirklich Früchte schenken. Und diese Frucht kann vielleicht auch dann sein, wenn wir sie nicht mehr sehen werden. Nimir hatte das Verlangen, Gott zu dienen. Er flüchtete mit seinen Trauer, mit, seiner, mit all seinen Tränen ins Gebet. Und wie oft schwelgen wir über unsere Probleme. Ja, kennst du das, wenn du über deine Probleme nachdenkst und du willst noch mehr über deine Probleme nachdenken? Und diese Probleme, sie werden dunkler und dunkler. Sie werden tiefer und größer und Sie überkommen dich und du kannst einfach nicht mehr. Du, dich bedrück, bedrücken diese Probleme noch mehr und noch mehr. Und wisst ihr, wo du diese Probleme hinführen kannst? Bringe diese Probleme zu Gott. Lege deine Sorgen vor ihm hin. Bringe deine Schwierigkeiten vor den Thron Gottes. Wenn dir Prüfungen bevorstehen, wenn du in Problemen steckst, wenn du Sorgen um deinen Nächsten hast, bring sie vor den Herrn. Nehemiah, er suchte Weisheit, er suchte Antwort auf seine Probleme im Gebet. Er suchte nach Gottes Führung für sein Leben und er ließ sich einfach als Werkzeug für Gott verwenden. Und ihr könntet euch vielleicht fragen, wieso hat Nehemiah nicht vorher mit dem König gesprochen? Wieso ist er nicht einfach mal schnell zum König gegangen und gefragt, König, könnte ich nicht irgendwie mal nach Jerusalem reisen für eine Woche? Ich würde mir mal gerne Urlaub nehmen. Wüsste wisst ihr, ich denke, dass Nehemiah einfach der Mut fehlte. Ihm fehlte der Mut, jetzt diesen Schritt zu machen und er war noch nicht vorbereitet. Er hat noch nicht genug gebetet für diese Sache. Er hat die Sache noch nicht gut in Vorarbeit getan. Er musste zuerst mal vier Monate beten, bis er diesen Mut hatte, den Schritt wirklich zu tun. Und so sollten auch wir, all unsere Pläne, all unsere Projekte mit Gebet beginnen und immer wieder Gottes Realität vor Augen holen. Und wenn wir in sein Gebet hier schauen, ab Vers 5, sehen wir, dass Nehemir ein Mann war, der die Schriften Gottes erkannte. Er beruft sich auf Gottes Rechtsbestimmung, auf Gottes Verheißungen. Das heißt, er war ein Mann gewesen, der mehr als Vollzeit arbeitete, der dem König diente und doch so sehr vereinnahmt war von dem eigentlichen König und das war Gott. Er war jemand gewesen, der Unglaublich beschäftigt war der Karriere, macht aber doch eigentlich für, für den eigentlichen König Jesus lebte und sein Wort studierte und seine Gebote tun wollte. Er hatte ein intensives Gebetsleben und in all seiner Kummer und seiner Trauer findet er keinen Ausweg in melodischer Musik oder in irgendeinem unterhaltsamen Film, in Drogen, in Alkohol in irgendwelchen Ablenkungen, durch kein Geld oder Urlaub suchte er Ablenkung von seinen Problemen, sondern er fand Ruhe im Gebet, da wo er sich in Gott versetzte. Und wisst ihr, die biblische Realität sagt eines, bringe deine Probleme, sei dir deinen Problemen bewusst und bring sie zu Gott. Die Welt sagt, nimm deine Probleme und versuch sie zu vergessen. Versuch sie zu unterdrücken, aber Gott sagt, nimm die Probleme, sei dir dieser Probleme vollkommen bewusst und bring sie zu Gott und denke aus Gottes Augen auf diese Probleme. Das ist wahre Zuversicht, das ist wahre Hoffnung. Das ist, wo wir das Problem wirklich lösen können. Du verstehst, deine, dass deine Bekannten nicht im Glauben sind. Du versuchst es nicht zu unterdrücken, du versuchst es nicht gut zu reden, sondern du bringst das vor Gott, du versuchst du so zu denken wie Gott, du suchst Möglichkeiten, wie du ihm das Evangelium weitergeben kannst. Du wirst noch mehr dazu gedrängt, für sie zu beten. Es ist immer wieder dieses Gespräch mit Gott, zu ihm zu beten. Es ist, Gebet ist nicht etwas, was, wo du morgens 15 Minuten gebetet hast und dann bist du befreit für den Tag, du hast den Kaffee getrunken und das reicht dir jetzt. Die Bibel beschreibt so eine Art von Gebet nicht. Die Bibel beschreibt Gebetsleben als etwas Dauerndes, Stetiges. Es ist etwas, was wir den ganzen Tag tun, wie, wie, wie zu atmen. Wir, wir reden mit Gott in unseren Gedanken. Wir sind ständig im Gebet. Wir sind immer wieder erbetete Tag und Nacht. Das ist nicht einfach nur, dass wir morgens Zeit hatten und dann äh, reden wir erst wieder am nächsten Tag nach 24 Stunden mit Gott, sondern es ist ein ständiges Reden mit Gott. Ob du gerade auf die S-Bahn wartest und ähm, zu Gott betest und mit ihm redest in deinen Gedanken, ob du gerade vielleicht zu Hause bist und äh, deine tägliche Arbeit verrichtest, kochst, du kannst stetig zu Gott beten. Mach es zu einer Gewohnheit, mit Gott zu reden in deinen Gedanken. Suche Gemeinschaft mit Gott, suche Ruhe in Gott. Und alles, was wir in unserem Leben haben, können wir vor Gott bringen. Es gibt nichts, was in deinem Leben zu klein oder zu groß wäre. Wisst ihr, alles in unserem Leben ist unglaublich klein vor diesem großen, großen Gott. Habe eine große, große Leidenschaft für Gott. Sei es für deine Frau, sei es für deinen Mann, sei es für deine Freunde, für deine Eltern, Enkelkinder, Kinder. Deine Bekannten bete für sie. Solange du heute noch lebst, sei dir deiner Kürze, deines Lebens bewusst. In all unseren Dingen wollen wir immer weiter in dieser Liebe zu den Menschen wachsen. Und wir wachsen in unserer Liebe zu den Menschen, indem wir zu unserer Liebe zu Gott wachsen. Das ist eine Sache, die eins zu eins übergeht. Wir wachsen in unserer Liebe zu Gott und gleichzeitig zu unserer Liebe zu unserem Nächsten. noch Paulus, er sagte in einem Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief 5, Vers 14, dort spricht Paulus von einer Liebe zu Christus. Und beobachtet mal, was diese Liebe zu Christus tut. 2. Korinther 5, Vers 14, Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben und er ist deshalb für alle gestorben damit die welche leben nicht mehr für sich selbst leben sondern für den der für sie gestorben und auferstanden ist paulus er realisiert wie sehr christus ihn liebt paulus liebt christus und diese liebe zu christus führt dazu dass er diese liebe weiterführen will er will seinen nächsten lieben seinem nächsten dienen und diese liebe weitergeben. Wir wollen zum Schluss kommen und ich will dir praktische Tipps geben, wie du vielleicht darin wachsen kannst, deinen Nächsten noch mehr zu lieben. Wie kannst du darin wachsen? Nun, eine Sache, die du tun kannst, ist ein Evangelium zu studieren. Nimm dir das Evangelium von Johannes, studiere es, lese es, immer wieder und immer wieder beobachte, wie Jesus zu den Menschen sprach. Wie Jesus Liebe zu dem Nächsten zeigte. Schau auf Christus, schau in sein Wort. Christus finden wir in seinem Wort. Wir finden ihn nicht in Träumen, in Visionen, in Gefühlen, in Musik. Wir finden Christus in seinem Wort. Das Wort ist zeugt von Christus. Schau auf ihn, welche Leidenschaft, was sein Leben antreibt. Jesus, er ist bereit, Sündern zu vergeben, er ist bereit, gegenüber jeglichen Personen anzutreten und mit ihnen zu sprechen, egal wie welcher Abschaum sie der Gesellschaft waren. Lese sein Wort. Ja, beobachte auch, welche Emotionen er hatte. Jesus hatte Emotionen, er hat geweint, er hat, er hat sich auch mal gefreut, er hat gebetet für die Menschen. Beobachte das im Evangelium. Des Weiteren, studiere den ersten Thessalonicher Brief. Lies den 1. Thessalonicher Brief. Ja, wir lesen dort insbesondere, von einer Gemeinde, von Paulus, der gegenüber der Gemeinde eine tiefe, tiefe Liebe hatte. Und er hatte diese Gemeinde schon lange, lange nicht gesehen und diese Gemeinde, für diese Gemeinde aber dennoch unglaublich tief gebetet und ein tiefes Interesse gehabt. Ich glaube, eines der einfachsten Sachen ist, um einen Brief zu studieren, das hört sich jetzt so hoch an, ein Brief kann man studieren, indem man ihn einfach fünfmal liest, fünfmal hintereinander liest oder vielleicht ein Hörbuch hört über dieses Buch. Auch dazu gibt es Möglichkeiten. Lies oder höre den ersten Thessalonicher Brief und beobachte, welches Interesse und welche Liebe Paulus gegenüber Menschen hatte, die er schon lange nicht kannte, nicht lange nicht gesehen hat und welches Interesse und Liebe er hat. Des Weiteren, beginne für deinen Nächsten zu beten. Und vielleicht sagst du, ich kenne diese Person nicht. Fange an, für sie zu beten. Wenn du anfängst, für sie zu beten, dann kommt ein Interesse für diese Person auf. Und du bist auf einmal gezwungen, mit dieser Person zu sprechen, weil du willst ja für sie besser beten. Richtig? Ja, du kannst nicht für etwas beten, was du nicht kennst. Wen du nicht kennst. Das heißt, du musst diese Person kennenlernen, Du musst sie fragen, wo sie Schwierigkeiten hat und dann kannst du besser für diese Person beten. Bete für deinen Nächsten. Geistlichen Sieg erringen wir nur durch Gebet. Und das ist das, womit Niemir in seinem Buch beginnt, mit seiner Aufbauarbeit beginnt. Er hat eine tiefe Leidenschaft für Gottes großen Plan und er beginnt mit Gebet. Mögest auch du damit beginnen all deine Arbeit zu tun, deine Leidenschaft in Gott zu suchen, in Gott zu finden, beginne dafür zu beten. Gott, er möchte auch heute Menschen retten, er will Menschen zu sich ziehen. Und wüsste, Jesus hatte einen berüchtigten Namen von sich. Jesus wurde immer wieder bezeichnet als der Freund der Sünder, nicht der Freund der Gerechten. Jesus, er hat die Pharisäer nicht geliebt. Die Pharisäer waren gerechte Menschen, sie haben das Gesetz sehr, sehr genau gehalten und doch waren sie einfach nur Heuchler. Jesus liebt den Sünder, er ist der Freund der Sünder. Und er will die Menschen heute noch retten, solange er noch nicht wiederkommt, um die Welt zu richten. Was ist dein höchstes Ziel in deinem Leben? Lasst uns immer wieder unsere Ziele ausrichten, auf Christus hin, auf ihn hinzuschauen. Sei dir die Kürze deines Lebens bewusst. Lass uns gemeinsam aufstehen und auch gemeinsam zu Gott beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Und deine allerletzten Worte im Evangelium, in den Evangelien war gewesen, dass wir hingehen sollen und zu Jüngern machen sollen. Wir sollen, Herr, sie lehren, alles zu halten, was du befohlen hast. Ja, und es ist so wunderbar, dass du uns das nicht nur lehrst, dass du uns das nicht nur gebietest, sondern dass du uns auch die Kraft dafür gibst. Du sagst, du wirst uns deine Kraft geben und du hast uns die Kraft gegeben, wenn du uns neues Leben geschenkt hast. Lass uns diese Kraft schöpfen, lass uns dem Nächsten dienen mit der Kraft, die du uns gegeben hast, mit deinem Geist, dem Nächsten dein Evangelium, dich zu verkündigen, dass sie dich noch mehr lieben, dich noch mal dienen wollen mit ihren Gaben. Mögest du uns Gnade schenken. Lass uns eine Augen, Augen haben für die Menschen um uns herum. Lass uns nicht leben für uns selbst, sondern für die Menschen, die um uns stehen. Lass uns immer wieder die Ewigkeit vor Augen holen, Herr. Mögest du uns dabei Gnade schenken. Herr, mögest du dein Reich bauen, mögest du Menschen Immer weiter das Evangelium weitertragen lassen, schenk du Möglichkeiten und schenkt du uns Kraft und Segen. Amen. spannendes Thema heute. Auch interessant für die Jugendlichen, die gestern zur Jugend waren. Ähnliches haben wir besprochen gestern. Sie haben selber den Wunsch geäußert, sich das Wort oder die Eigenschaft Demut vorzuknüpfen und zu verstehen, was das überhaupt ist. Und nun denken wir schon zweimal, also zwei Treffen darüber nach und reden darüber und haben festgestellt, müssen das noch einige weitere Male tun. Und das ist, wovon geredet wurde. Was bedeutet Demut? Wir haben uns gestern dazu den Brief zu Hilfe genommen. Wir können zusammen aufschlagen. Philippa 2, können ab 1 bis 8 lesen. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? gibt es Zuspruch in der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herrlichkeit und Erbarmen. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung, als er ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod." Ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir haben uns die erschreckende Frage gestellt, haben wir denn wirklich Demut? Achten wir denn die anderen höher als uns selbst? Wie viel Selbstsucht und Ehrgeiz ist in uns? Wir gehen schlafen, worüber drehen sich unsere Gedanken? Wir stehen auf, worüber denken wir? Was könnte ich machen, was mir gefällt? Was, was wäre jetzt angenehm für mich? Was wäre da angenehm für mich? Wie viel Zeit verbringen wir darin, wirklich einfach, um uns selbst sich zu drehen? Was treibt uns wirklich an? Das haben wir uns als Hausaufgabe aufgenommen, um nochmal uns selbst zu überprüfen. Nochmal, wenn diese Gedanken auftauchen und ich wette, ich bin nicht der Einzige, der, der das als Plage hat. Ich denke, wir sind alle betroffen. Dass wir uns erinnern, dass das nicht das ist, was Gott will. Dass das das Gegenteil ist von Demut. Das Gegenteil von Demut ist Stolz. Die erste Sünde, wirklich der Gift von allem. Quasi jede Sünde kann darauf zurück abgeleitet werden. Wir haben viel zu tun, um Demut zu üben. Ja, Wir sind froh, dass Gott uns gute Beispiele gibt in der Bibel, von denen wir lernen können. Lass uns das gemeinsam tun. Vielleicht können wir uns hier als Gemeinde auch wirklich das als Hausaufgabe nehmen und uns überprüfen. Wie viel dreht sich wirklich bei uns um uns selbst? Ich war erschreckt, weil als ich angefangen habe, mich vorzubereiten für die Jugendstunde, hatte ich kaum Zeit, Kinder rannten rum. Und ich dachte so, wieso eigentlich? Und das ist so unangenehm für mich. Und dann muss ich mich mit diesem Thema beschäftigen, welches mir gerade zeigt, guck mal deine Motivation. Was ist gerade, was ist los mit dir? Was treibt dich jetzt an? Wieso machst du das überhaupt? Wieso gefällt es dir nicht? Ich meine, wir haben oft die Vorstellung, von der alten Gemeinde und wie schön alles war und wie alle zusammen waren. Vom, Eig vom eigensinnigen Christsein träumen wir oft und viele haben Schwierigkeiten, es zu verstehen, weil es leider in der Gemeinde oft nicht so ist. Aber wer ist bereit, Demut zu üben? Vielleicht ist das der Schritt dazu. Ja. Lass uns aufstehen. Gemeinsam Gottesdienst hier abschließen. Niedigster Gott, ich danke dir, dass du uns, wie wir sind, an, annimmst, Heiliger Gott. Dass du, Jesus Christus, wirkliche Demut gelebt hast und vollkommene Demut gezeigt hast, Heiliger Gott. Du als Gott selbst warst dir nicht zu so schade, für so einen wie mich zu sterben. Heiliger Gott, was können wir vor dir bringen? Nichts kann ich dazu beitragen, errettet zu werden oder dir zu gefallen, denn es ist nichts Gutes zu finden. Es ist nichts vergleichbar mit dir, heiliger Gott, doch wir danken dir für die Chance, für die Möglichkeit, mein Herr, doch zu dir den Weg, auf diesen Weg zu gehen, zu dir durch Jesus Christus, den einzigen Weg. Doch wir flehen dich an, bitte hilf uns, zu diesen demütigen Menschen zu werden. Niedigster Gott, hilf uns bitte, wirklich diese Gesinnung zu bekommen, zu entwickeln, daran zu arbeiten. Es ist eine aktive Arbeit, die wir tun müssen, oh Herr, und wir brauchen deine Hilfe und dein Wirken, das gute Wirken in uns, mein Herr, von dir. Bitte hilf uns, demütig zu werden. Gnädigster Gott, bitte töte in mir diesen Egoisten. Schenk uns bitte wirklich Liebe zu den Mitmenschen, dass wir das zweitoberste Gebot erfüllen können, heiliger Gott. Es ist so wichtig und so vernachlässigt, ich flehe dich an, bitte vergib uns und hilf uns dabei, dir wohlgefällig zu sein in diesem Heiliger Vater. Bitte ändere uns, hilf uns bitte, uns zu erinnern und zu realisieren, wirklich ehrlich mit uns selbst zu sein. Was wollen wir? Wonach streben wir? Wieso machen wir, was wir machen? Sei es schön nach außen hin oder nicht. Hilf uns erkennen, mein Vater, wenn wir wirklich uns ändern müssen. Und hilf uns dabei, uns zu ändern. Wir danken dir, dass du dennoch gnädig und geduldig mit uns bist und dass wir das, was wir verdienen, eigentlich nicht bekommen haben. Wir, haben, wir verdienen dein Gericht und das sieht nicht gut für uns aus. Doch bekomm deine Gnade durch Jesus Christus, unseren Gott und Retter. Dir sei Dank und Ehre dafür. Amen.